Es ist faszinierend. Also ich, ich mag einfach auch diese Art des Arbeitens. Ja. Wann wir, wir arbeiten, fühlt sich das für mich nie nach Arbeit an. Das ist nie hart, das ist nie schwer. Es ist immer so, juhu, ich darf wieder eine Stunde mit Nicole verbringen. Es ist ein bisschen wie für deine Tochter, Gabriel. Es ist ein bisschen wie Spielen. Mhm. Ja, wir treffen uns, wir spielen und dabei passiert was. Und das nützt auch anderen Menschen. Und dann, dann freuen wir uns einfach, wenn das so ist. Du hast gerade gesagt, es fühlt sich dann nicht wie Arbeit an. Tatsächlich ja. fühlt sich ja für viele wirklich Arbeit nicht gut an. Da gibt es die berühmte Gallup-Studie, die auch immer wieder sagt, ah, wir freuen uns eben aufs Wochenende, wir sind froh, wenn wir Urlaub haben, wenn wir unsere Freizeitaktivitäten gestalten können, um uns endlich wieder zu erholen. Und New Work möchte ja auch eine humanere Arbeitswelt schaffen. Warum ist denn die Arbeit so unhuman? ich glaube da gibt es keine einfache und keine einzelne Antwort also ein, eine Sache glaube ich ist dass wir uns perfektioniert haben in dem Sinn wie können wir können das noch effizienter machen und, ähm, und immer besser, also Wir sind Weltmeister im Effizientmachen und dabei verlieren wir eben andere Aspekte aus den Augen und Effizienz ist halt nur ein Aspekt, der wichtig ist für Erfolg im, im Unternehmen. Also Effizienz ist wichtig. Also es ist auch wichtig, dass wir einen Autopiloten haben, dass wir Dinge automatisch und schnell und wirklich vom Tisch bekommen. Und wir haben aber verlernt, dabei die anderen Aspekte mit, mitzusehen. Und, und ich glaube, das ist das, warum wir uns so ausgelaugt fühlen, dass wir ähm, immer noch schneller im Rad drehen müssen und dass wir ähm, gleichzeitig vergessen haben auch was ist es denn was wir am was unser beitrag sein kann womit wir eben mit der rechten hand geschrieben haben und nicht mit der linken also etwas was wir gearbeitet haben was uns zwar schon äh, in positiven stress energie abverlangt aber nicht so ermüdet dass wir am abend nach hause gehen und so das ist so, so ein tag ertrage ich nie wieder sondern Boah, Chacke war super anstrengend aber ich, ich bin trotzdem noch irgendwie voller energie auf eine andere art und weise das Spannende ist, dass diese Art der Arbeit, von der wir jetzt sprechen, die ist ja nicht mal 200 Jahre alt, na, weil denn vor 200 Jahren waren die meisten von uns noch irgendwo in, in Dorfgemeinschaften und da war Arbeit nicht Labour. Du kriegst Geld dafür, dass du etwas tust, sondern es war selbstverständlich, dass die Tiere gemolken oder auf die Weide geschickt werden müssen, dass die Felder beackert werden müssen, damit diese Gemeinde, damit dieses Dorf, diese Einheit den Winter überlebt. Und es hat niemand in Frage gestellt und es gab keine Performance Reviews und es gab keinen Aufseher oder den, den, den Boss. Und es war klar, damit wir als diese Gemeinde überleben, müssen wir diese Arbeit tun. Es war sehr viel Selbstbestimmtes, irgendwie natürlich. Es war diese organische Zusammensein mit der Arbeit. Wir waren nicht wir privat und freuen uns aufs Wochenende und wir bei der Arbeit und verfluchen alles, was wir tun. Und dann begann ja die sogenannte Industrialisierung, wo uns zwei Dinge genommen wurden. Zum einen dieser direkte Zusammenhang zum Purpose, ne, weil wenn ich für jemand anders arbeite, um meine Miete und mein Fleisch und mein Brot zu bezahlen, tue ich ja irgendwas und das ist egal was. Ich schleppe Steine, ich fühle Mehl in Säcke ab, ich baue Häuser. Ne, aber ich, ich tue es nicht wie früher für meine Gemeinde, sondern ich und das, was ich tue, das wurde entkoppelt. Und das zweite ist, uns wurde ja diese Selbstbestimmung, diese organische Natürlichkeit weggenommen. weil ähm, spätestens, wo, wo die Elektrizität da war, konnte man ja eigentlich durcharbeiten. Vorher hat man ja nur im Hellen gearbeitet. Und es wurde sehr viel das, was Nicole mit Effizienz äh, benannt hat, gemacht. Also wir, wir wurden plötzlich diese Arbeitszeit, ne, wie ist sie entstanden?